Wegen der Corona-Pandemie mussten alle in den vergangenen Jahren auf viel verzichten, auch auf Karneval und Fastnacht. Dieses Jahr gibt es keine Corona-Auflagen mehr und auch deshalb dürfte heute zum Höhepunkt des Straßenkarnevals noch etwas mehr gefeiert werden als sonst. Nach zwei Jahren ziehen die Rosenmontagszüge wieder durch die Städte, die größten in Mainz, Düsseldorf und Köln. Und dort findet der Rosenmontagszug heute schon zum 200. Mal statt. Der Jubiläumszug ist ein besonderer in Köln. Anders als sonst, zum ersten Mal fällt der Startschuss rechtsrheinisch. Köln! Mit Blick auf den Kölner Dom ziehen seit 10 Uhr die Jecken durch die Stadt. Hunderttausende am Zugweg freuen sich nach zwei Jahren Durststrecke. Na, einfach auf die gesamte Stimmung. Wirklich mal alles hier mitzuerleben. Also ich finde es cool, man kann richtig viel Kamelle sammeln. Beste Stimmung auch bei den 12.000 Zugteilnehmern. Also ich finde es fantastisch, auch wenn es ein sehr großer Aufwand ist. Aber ich freue mich sehr darüber. Wie immer sind die Botschaften der Persiflagewagen bissig politisch. Die Energiekrise, ein Dom, der nicht mehr angeleuchtet wird in der Nacht. Zentrales Thema, der Krieg in der Ukraine. Kurz nach 11.11 .11 Uhr, nach zwei Jahren Corona-Pause, rollt der Rosenmontagszug wieder. Der Höhepunkt der Fastnacht in Mainz. Jetzt ist endlich mal wieder Zeit, Party zu machen. Was noch zu feiern. Du und ich, wir sind dabei, ein großer Teil der Nahrzei. Die beginnt am Morgen mit dem Aufstellen der Motivwagen. Sie zeigen den närrischen Blick auf die Weltlage. Hello. Ein Thema, die Abhängigkeit von Rohstoffen. Die war auch für die Mainzer Wagenbauer eine Herausforderung. Lieferschwierigkeiten bei Holz und Eisen, Dazu kommen steigende Kosten für das Sicherheitspersonal. Früher konnte das zum Teil noch durch teilnehmende Vereine gestellt werden. Das muss heute von gewerblichen Sicherheitsunternehmen gestellt werden. Die Maßnahmen sind in ihren Auswirkungen wesentlich teurer geworden. Am Rande des Zugs werden heute mehr als eine halbe Million Zuschauer erwartet. Nerisch geht es auch in Rottweil zu, der ältesten Stadt Baden-Württembergs. Punkt 8 Uhr startete der traditionsreiche Narrensprung durchs Schwarze Tor. Seit dem Morgen ziehen Tausende Menschen zur schwäbisch-alemannischen Fasnacht durch die Straßen.